Ich habe andere Probleme. Eben der ist vom DJ Timo seine Freundin. Ah! Alright, Alright. Um, DJ Timo, wenn du willst zu play Screamer Clip, that's good. Der ist von ihrer Freundin gekommen. Alright. <lacht> merci, merci. <lacht> Vielen Dank. Liebe <lacht> Iduse. <lacht> <lacht> <lacht> Crazy, man. Ah. Ja, ich bin tot. <lacht>